Im folgenden Tutorial zeigen wir die ersten Schritte, um die Sensebox mit der Arduino IDE zu programmieren. Arduino kann man kostenlos downloaden. Navigiere dafür auf die Seite Arduino.cc und gehe über den Reiter Software Downloads auf die Downloadseite. Nimm am besten nicht die neuesten Beta-Versionen von Arduino, um sicherzugehen, dass alle Funktionen vollständig funktionieren. Sobald Arduino installiert ist, ich habe es zum Beispiel schon installiert, kann man das Skript der sense nutzen, welches man nach der Registrierung erhält. Klicke dafür einfach in den Bereich, in dem das Skript angezeigt wird und automatisch wird alles markiert. Füge es danach in die Arduino-Umgebung ein. Solltest du diese Seite bereits geschlossen haben, kannst du im Dashboard auf den Button Editieren klicken welcher neben der Sensebox angezeigt ist. Hiernach findest du unter dem Reiter Skript den Programmcode. Die Informationen für das Netzwerk habe ich schon zuvor eingetragen. Natürlich kann man hier im Code jedoch nochmal alles ändern und auch dort das wifi Netzwerk eintragen. Nun speichere ich das Skript kurz zwischen. Wenn man das erste Mal mit der Sensebox arbeitet, gibt es noch zwei Dinge zu tun. Zuerst muss das Board Support Package eingebunden werden. Gehe dafür auf den Reiter Datei und Voreinstellungen und relativ weit unten gibt es das Eingabefeld zusätzliche Boardverwalter URLs. Dort muss die URL zum Support des Sensebox Boards eingefügt werden. Diese findet man an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in den Sensebox Books im zweiten Abschnitt. Board Support Package installieren. Den Link einfach rüber kopieren und einfügen. Jetzt kann man zwei Board Support Packages herunterladen und hinzufügen. Gehe dafür auf den Reiter Werkzeuge Board Board Verwalter. Gebe dort im Suchfeld das Keyboard SMD ein. Es tauchen vier Ergebnisse auf, davon brauchen wir zwei, die Arduino SIMD Boards und die EssenceBox SIMD Boards. Die Installation kann einen Moment dauern, daher setze ich an dieser Stelle einen kleinen Cut. Sobald beide Packages installiert sind, wähle unter Werkzeuge, Boards Sensebox MCU aus. Diese befindet sich ganz unten in der Dropdown Auswahl. Zudem kannst du, falls noch nicht geschehen, die Sensebox mit dem USB-Kabel am Computer anschließen. Dann muss man unter Werkzeuge, Ports, die Sensebox MCU auswählen. Sie wird, falls alles richtig gelaufen ist, schon automatisch als Sensebox erkannt und so dort hinterlegt. Als letztes klickt man auf Hochladen, was den Code auf das Board lädt. Die Sensebox sollte nun Daten an die OpenSenseMap schicken.